Hallo Jessica, du hast mich kontaktiert, weil bei dir heute was passiert ist. Willst du es kurz selber erzählen? Herr Sandro, ja. Meine zwei Söhne, die sind heute zu mir geflohen. Also der Kleine ist sieben und der Große ist zehn. Die waren wohl in einem Feriencamp und sind von dort zu mir gekommen. Und die standen vor deiner Tür und haben was gesagt? Ja, die sind mit dem Taxi gekommen, die haben gesagt, Mami, wir wollen zu dir. Und wir, dann habe ich sie reingelassen und dann haben sie eben gesagt, dass sie bei mir bleiben wollen und dass es ihnen nicht so gut gefallen hat im Camp und dass sie lieber in den Ferien bei mir sein möchten und überhaupt, dass sie bei mir leben wollen, weil sie hatten ja jetzt mit mir so lange keinen Kontakt es gab jetzt einmal einen Umgang und ja, Großer hat dann berichtet, dass er gedacht hat, ich interessiere mich nicht mehr für ihn und ich habe ihn vergessen, weil er mich so lange nicht gesehen hat. Und die Kinder wussten nie, warum das Ganze ist. Also die wussten nie, wieso und was eigentlich passiert ist und was los ist. Jetzt standen sie wann heute vor deiner Tür? Es war so gegen 17 Uhr. Ungefähr 17 Uhr, 17.15 Uhr 15 waren sie da, haben geklingelt und die sind mit dem Taxi ähm, hergekommen. Okay, die sind jetzt bei dir und was jetzt? Ja, jetzt habe ich bei, der, bei dem Veranstalter Bescheid gegeben und der Veranstalter hat es vielleicht nicht richtig weitergegeben an das Camp. Auf jeden Fall hat mich dann die Polizei Coburg angerufen. Und mit dem habe ich dann gesprochen, das war der Herr Engel. Der hat dann gesagt, es soll eine Streife kommen aus der Polizeiinspektion Rot. Aber ich habe dann bei der Polizeiinspektion Rot angerufen, habe denen den Sachverhalt erklärt und ich werde morgen in der Früh mit den Kindern auch zum Arzt gehen. Und er hat gesagt, ja, es ist okay, die werden heute jetzt definitiv nicht kommen. Okay, das ist aufregend. Ich Erinnert mich an die Zeit, als meine älteste Tochter zu mir geflohen ist von der Mutter. Das, ist, das ja, war ein aufregender ja. Tag. Ähm, ja. Du willst morgen ins Krankenhaus mit denen. Wieso? Also entweder gehe ich ins Krankenhaus oder zu einem Arzt. Also beiden Kindern geht es nicht so gut. Die haben auch verschiedene ähm, Kratzer und dergleichen. Und ähm, die müssen eben mal untersucht werden. Okay, ich merke, du willst ja vielleicht nicht über etwas sprechen, wo vielleicht ein bisschen mehr noch dahinter ist. Ähm, mhm, mh. Ja, also ähm, ich bin gerade ein bisschen überwältigt, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, ähm, das ist wirklich aufregend. Wie geht es dir denn, sag mal, und wie geht es deinen Söhnen? Also die sind jetzt hier, fühlen sie sich, glaube ich, sehr, sehr sicher. Die sind jetzt überglücklich, weil sie so lange nicht da waren, ähm, und fühlen sich bei mir sehr geborgen und sehr wohl. Und sie haben auch immer viel Angst ähm, vor allen Möglichen und dass sie eben wieder so leben müssen, also dass sie wieder völlig isoliert werden von, von mir. ja Sie wollen ja eigentlich bei mir leben, haben mich total vermisst und ähm, haben mich so lange nicht sehen dürfen. Und das hat ganz, ganz tiefe Narben bei ihnen hinterlassen. Sie sind davon regelrecht traumatisiert und ähm, das merkt man ihnen auch an. Wir haben ja jetzt, wir nehmen das Video gerade auf, es ist so 8 Uhr abends, das heißt, Sie sind ja erst seit drei Stunden bei dir. So viel konntet ihr ja noch gar nicht reden. Nee, wir konnten jetzt noch nicht so viel reden. Jetzt sind Sie erst mal überglücklich. Sie sind jetzt ein bisschen runtergekommen, weil es war für Sie ja total aufregend, dass Sie da eben heute zu mir gekommen sind. Und ja, ich muss jetzt dann ähm, auch sie ein bisschen ähm, liebevoll sorgen. Ich werde sie jetzt dann beruhigen. Und äh, sie müssen eben auch spüren und sehen, dass sie hier in Sicherheit sind. Okay, wir also wollen das Video auch kurz gelitten, halten, weil ja. ich glaube, sie möchten dich ja auch schnell wieder zurück haben. Warum ja. willst du das Video ja, machen? Hast du Befürchtungen? Willst du, äh, also sag mal, warum du das Video machen willst. Ja, ich wollte das Video machen, um eben ähm, sicherzustellen, also nochmal mitzuteilen, die Kinder sind hier in Sicherheit, ähm, ihnen geht es hier gut, ihnen passiert hier nichts, sie sind von sich aus zu mir gekommen, sie wollen bei mir sein, sie wollen sich bei mir aufhalten, sie durften ja in den Sommerferien, in Bayern haben die Sommerferien bekommen, nicht zu mir kommen, sie haben das alles nicht verstanden, sie können es nicht nachvollziehen, und wie es ausschaut, gibt es auch einen Verdacht eines psychischen Missbrauchs über Monate hinweg. Und die Kinder haben es einfach nicht mehr ausgehalten. Hast du Angst, dass dir die Kinder weggenommen werden? Ja, sicherlich. Also ich habe ja bisher ähm, eben äh, nicht gute Erfahrungen gemacht mit äh, den Gerichten und ähm, die Kinder haben ja immer auch gesagt, sie wollen bei mir leben und sie mussten ja trotzdem in Oberbayern leben. Das war für die Kinder natürlich eine Qual. Also ich, sie hatten da in den letzten Monaten keine liebevolle Umgebung und waren auch viel auf sich alleine gestellt. Das heißt, deine Kinder haben jetzt im Grunde das Heft in die Hand genommen, weil Jugendamt und Gericht versagt haben. Genau, ja. ja. Obwohl die Kinder immer gesagt haben, sie wollen zu mir und sie wollen Umgang mit mir, ist nichts passiert. Und ähm, ich glaube, die zwei haben es einfach nicht mehr ausgehalten, die konnten nicht mehr. Da war der Leidensdruck so hoch. Wie sind denn die, also du hast gesagt, die sind mit dem Taxi gekommen. Wo waren die, also wie weit weg waren die? Ähm, wie viel Mut hat es gebraucht, um das alles zu machen, also das auf sich zu nehmen. Die sind ja zehn und sieben, das heißt wahrscheinlich hat der Zehnjährige den Siebenjährigen unter seine Fittiche genommen und hat gesagt, wir machen das jetzt so und so. das ist Also erzähl mal, das, ja, das waren, hört sich abenteuerlich an. Ja, also die haben erzählt, dass wohl auch der Kleine immer die ganze Zeit gesagt hat, ich will zur Mama und äh, der Große wollte es auch und dann hat er eben äh, gesagt, ja, dann machen wir das jetzt, äh, Eben, Die haben es offensichtlich schon länger äh, vorgehabt und haben es dann versucht. Die kamen wohl ähm, in die nächstgrößere Ortschaft von dem Camp und haben da ein Taxi, ähm, Taxi gefunden, das er dann äh, zu mir gefahren hat. Aber es war okay. bestimmt, also sie haben sehr viel Mut gebraucht und es war sehr anstrengend ja. für sie. Du wirkst sehr ruhig, ich bewundere das. Ich glaube, ich bin gerade aufgeregter als du. Ich sage die ganze Zeit immer, erzähl doch mal, erzähl doch mal. Also bleib ja, weiter ja. so ruhig und äh, ähm, ja, willst noch was loswerden? Hast du noch was auf dem Herzen? Ja, also ich bin jetzt erstmal froh, dass die Kinder, dass es denen gut geht, dass sie hier in Sicherheit sind. Und ähm, jetzt werden wir dann weiterschauen, also dass alles gut läuft. Sie sind hier äh, glücklich, Sie fühlen sich wohl und Sie möchten jetzt, glaube ich, einfach mal Ihre Ruhe haben und ankommen und einfach einen geschützten Rahmen haben. Okay, wollen Sie denn zum Papa auch gehen oder was haben Sie da gesagt? Also Sie haben gesagt, Sie wollen bei mir bleiben, Sie möchten nicht zum Vater gehen. Sie haben es da ähm, schwer gehabt. Es waren da ungute Situationen oft, die ihnen sehr zu schaffen gemacht haben. Und sie haben durch den völligen Kontaktabbruch zu mir ähm, mich total vermisst. Mhm. Das heißt, es also hört sich an, als wären sie enttäuscht von ihrem Vater und ja, ich denke, darunter ja. gelitten. Ja. Mhm. ja, sie haben Denken sehr sie gelitten. Also beide haben... Massivst, massivst gelitten, die wussten nicht, warum sie mich nicht sehen, es war, es muss die Hölle gewesen sein. Hm. Denkst du, das kann sich nochmal irgendwie einrenken, dass die von sich aus mit dem Vater Kontakt haben wollen? Ja, ich denke schon, wenn sie mit ihm Kontakt haben wollen, dann dürfen sie das natürlich und ähm, ja, das muss man dann sehen. Also sie können ihn ja jederzeit kontaktieren, wenn sie möchten. Heute haben sie jetzt gesagt, sie möchten sich nicht bei ihm melden. Und ja, dann muss ich weiterschauen. Ja, wahrscheinlich haben sie heute Aber auch Aber es war sehr sie aufregend. Dass die beiden sind jetzt halt, ja. ja die sind jetzt, also die haben jetzt halt so eine Aufregung hinter sich. Ich glaube, jetzt müssen sie erst einmal ein bisschen runterkommen und dann, dann schauen wir weiter. Ja, ich habe es ja mit meiner Tochter erlebt, als sie gekommen ist da hast du auch erstmal Angst dann mit dem Elternteil Kontakt zu haben von dem du ja weggegangen bist. Ja, du denkst ja dann mm -hmm. ja, der schimpft ja. mit dir oder sonst was, der ist wütend auf dich. Von daher ist es jetzt gerade schon verständlich und eine klare Sache. Ja, die brauchen okay. jetzt erstmal Schutz und Verborgenheit ja. und ja, dann schauen wir weiter. Gut, Jessica, wenn du jetzt nicht mehr hast, dann sage ich dir danke für dieses kurze Update für diese Breaking News sozusagen und ja, ja. Ähm, ich wünsche deinen Söhnen und dir alles Gute und vielleicht mhm. machen wir noch nochmal ein Video, damit wir äh, die Leute auf dem Laufen halten können, wie so verlief bei ja, euch. Danke. Ja, ja. Okay, ich danke. Okay, schnell danke zurück. Beiden. Ja, klar, gerne ja. schnell zurück zu deinen beiden. Ja, die brauchen mich jetzt ganz arg. Mhm. Genau. Ja. Also vielen Dank, Nancy. Danke, Klar. Bis bald. Ciao.